Oh, Skelette, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper. Ich renn <lacht> einfach durch, Alter. Aber ja, Egal. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! Gut, Alex, ready? Bin ready, ja. 3, 2, 1, und drauf. Na? Bin drauf. Ist da ist ja eh keiner da, außer Wolf Place. Jo. Geht, danke. Hm. Ja, hast du hier zugebaut? Ja, kann schon sein, ja. <lacht> da wollte ich mich gerade lang bauen. Brauche ich mich halt hier lang. Iron haben wir glaube ich mittlerweile echt schon heftig. Noch. Ja, braucht man ja auch, wenn, weil ich verzauber auf Eisenschwerter. Ich weiß ja nicht, auf was du verzauberst. Ja, komm. Weil mit Eisenschwerter kommst du besser, weil da kannst du immer auf Eisenschwert gucken, dass du äh, irgendwie Verbrennung draufkriegst oder sowas, weißt du? Mm. Aber meine Diaspitzhacke geht langsam flöten. Nicht schlecht. Ja, du hast gerade einen Peak gehabt, gell? Hättest du das ausnutzen müssen. <lacht> Was? <lacht> du hast OP-Rechte gehabt. Das muss man ausnutzen. Alex? Ja? Das ist das unser Gang gewesen? Ja, das war unser Gang. LOL! Irgendwie wir haben wir unten schon alles weggemacht. Wollen wir hochgehen und wollen uns eine neue Höhle suchen? Ja, wenn wir wollen, weil wir brauchen Zuckerer. Hm, deswegen ja. Weil ich komme immer zu komme ich auf demselben Gang raus, wo ich vorhin schon gebaut habe, weißt du? Ja, ich verstehe schon, ja. Ich bin gerade an unserem Crafting Table rausgekommen. Hm. Ja, von mir aus können wir schon mal Zucker suchen oder sowas. Ah ja schau, ich habe jetzt auch gerade wieder einen anderen Gang angefunden. Ich weiß ja halt nicht, ob das ein bisschen äh, straight ist, wenn wir uns jetzt hier einfach gerade hochbauen. Entweder wir haben Glück und kommen direkt oben raus. Oder wir landen unter Sand und der Sand erschlägt uns. <lacht> ja, man weiß nie, weißt du? Hey, wir kennen aber der Schlucht hochbauen, die hab die gerade wieder angefunden. Echt? Ja. Ja, ich strip hier, strip meinen hier gerade noch kurz und dann können wir mal hochgehen. Ja, okay, meine Spitzhacke ist kaputt. Meine Tierspitzhacke sagt auch gleich fick dich. Ja, nice. Das Iron, aber Iron haben wir ja genug. Ne? Ja, ich glaube schon. Für Apple können wir gleich direkt Ding äh, kraften. Was? Um. Axt. Yes. Ich habe auch die Schlucht. Ja, okay. Mit Obsidian. Wollen wir uns da hochbauen? Kann okay, wir machen, ja. Ich nehme die Öfen noch mit, gell? Was willst du noch mitnehmen? Die Öfen? Die Öfen? Ja, ja, hab's mitgenommen. Warte, oh, wo bist denn du? In der Schlucht. Ein Stückchen weiter, weil ich noch geradeaus weitergelaufen bin und strip mal hier noch ein bisschen. Ist okay. Für 12. Ja, bin jetzt an der Schlucht, die bauen wir mal bergauf, gell? Ah, da bist du. Hi. Hm? Okay. Ja, ich baue mir mal straight nach oben. Ja. Ob das da ist kein oder so. Hast du mir wieder oben geschickt? Ja, wir haben schon oh. über einen Stack. Da drüben ist Gold. Kann Iron. Können wir das noch mitnehmen? Ja, Gold können wir das mitnehmen. Unten ist auch richtig viel Redstone, aber hier müssten halt auch wirklich Dias sein. Im Normalfall. Ja. Ja, was ist ja schon normal. Jo, als ob, als ob der lava kommt. Hä? Als ob der lava überkommt. Echt? Ja. Man verpiss verpisst dich dort, Alex. Mhm. Hey, ich kann den Lava-Cure mitnehmen. Was, wenn, du, wenn du damit spielen kannst, kannst du das gerne tun. Nee, ich kann damit eh nicht spielen, Alex. Nein, wir bauen uns so fußstapfenmäßig nach oben, weißt du? Also jetzt nicht so straight nach oben, sondern wie so eine Treppe. Ja, mach ich grad. Du auch? Wo bist du? Ich bin da. Warte, ins, ich bin schon ziemlich weit oben. LOL. Du bist, hast du da eine Treppe gebaut? Ja. Also zuerst die Schlucht weg auf, nehmen Coverstone und dann ist die Treppe. Okay, dann komme ich wieder runter, dann baue ich mich bei dir hoch. Nee, mhm. MLG Wasser mache ich jetzt nicht, vergiss es. Wie nee, viel Essen hast du eigentlich, so? Bier gebraten also. Okay. Die Beißen, das da kann ich wegwerfen, oder? Ja. Ja, mach ich ja. Geht doch Warte, wie hoch ist der? Ja, wie tief. Da ist ein Skelett. Schießt mich definitiv runter, wenn ich mich da hochbaue. Hm. Ja, bin draußen. Echt? Ja. Steht auch ein Enderman, scheiße, ich da drauf. Jo, wir sind am Spawn. Ich sieg den Spawn. <lacht> okay. Alles klar. Ich spawn Monster. Kann ich nicht. schreibe mal Mumu daher, okay. Wo? Oh. In die Map rein. Oder? Ja, ist nicht das Beste. Ja. ja, es ist gerade Nacht geworden. Hm, deswegen pass auf. Ja, machen wir es so. Was sehen Enderman? Ich würde ihn ja gerne weghauen. <lacht> Hier ist der Gang hoch. Du oben? Ja. Nice. Bau den Gang dann hier zu, hier runterwärts, gell? Mach das. Mach das, mach das. So, betreten. Also Spinnen töten. Ge Machst du denn? Hör auf, Alex. Ja, ich hab da gerade Momo aus U noch. Fäden oder was zum Ausrufieren, ey. So viel Scheiß dabei. <lacht> <lacht> <lacht> Wo bist du? Ja, ich bin nur also okay. hier. Hey. Kommst du mit? Ja. War die. Hau mal da weg. Hätte das nimm dir, neben dir, neben dir. Da? Ist es da, Admin? Ja. Achso, klatschen mal. <lacht> komm, wir laufen in die Richtung. Wir rennen die noch. <lacht> nice, Alter <Adam>, Upsi. <Udo>. Ah. <lacht> <Oopsie. Alle. lacht> genau, wir verballern unsere Blöcke ein bisschen, komm. Ja. Ich wollte es immer mal machen. Echt? Ja. Ich hab im Fight-Projekt gar nicht, ähm, die baut. nicht? Nee, ein Grab für dich gebaut. Nicht? Ne. Ein Grab. Jo, da war's schon wieder. Ja. Vorsicht, Creeper? Ach komm. Alex, hoch. auch? Sollen wir eigentlich die Brust mal bauen? Nö, nö, brauchen wir nicht. Ich hab auch. Ich weiß ich kein Zuckerrohr. Zuckerrohr, stimmt. Aber Bill Kühe fahren, man kennt man, oder? Für Bücher. Leder. Hm, Enderman. Wo ist der Enderman? Da drüben? komme ich nicht hin. Oder? Wollen wir da drauf gehen auf den Enderman? Haben wir eine Enderpearl? Ja, machen wir. Ich gehe hin. Und gleich die Spinne wegsnägen. Das sind oh, das sind zwei Skelette. müsstest, ich, müsstest du mit. Ja, der eine Skelett okay. hat einen verzauberten Bogen, Alex. Ja. Gehst du das, äh, du gehst auf das rechte Skelett, warte, und warte. das linke. Okay. Noch nur, ich so mal. Alex, bist du da bist, morgen. Ja, gestern ob die die <laughs> Fiend, Die Ja, ja. Hey, End Creeper. Creeper, Use. Creeper, Jude! Uh, hey, der ist ein cooles Explosion-Ding. Weg hier, das, the Witch. Joa, der hat mir der man nicht gute Erfahrung gemacht. Yo! Schießt den Bogi ab. Doch egal, lass ihn schießen. Lass schießen. Wir brauchen Zuckerrohr. Wow. Sollte man so viel jumpen, wie du willst? Schade. Ich habe gedacht so ein Enderman dabei war es nur ein Pferd. Ein Pferd. Hey, kriegen wir von dem Pferd ein Leder? Natürlich. Also, ich probiere es mal aus. Gibt es doch nicht, dass wir keinen Zucker finden. Ist das Wasser entlang Oder? Ja, ja, wir gehen mal hier drüber. hier lang. Wie viel Essen hast du noch? Ich hab noch, ah guck, ähm, Fleisch und 4, eben 5 insgesamt. Ich hab noch 8 gebratene Schweinefleisch. Okay, das ist cool. Grad, hab ich gerade so gefunden. Kannst die Skelette auch mitnehmen, vielleicht kriegst du einen Bogen. Ich habe einen Bogen sogar schon tatsächlich. Auch wieder Wasser, aber kein Zuckerrohr. Ich glaub, jetzt einfach mal hier runter. Unten ist ein Zombie mit Lederrüstung. Hm? Aber ja, wie gesagt, Spinnen noch töten, gell? Sicher, sicher. Oh, ich hab einen Iron Sword gekriegt. S braucht man Leben Ach man, das gibt's doch nicht, dass wir kein Zucker vor. Yo. Gönn dir. <lacht> hey, wo ist denn da Wasser? Wo bist denn du? Neben dir. Okay. Witch, Vorsicht. So langsam brauche ich wieder was zum Essen. Eine habe ich zwar noch, aber... Ist ein schneller weg, als man schauen kann. Da hinten ist. Skelette, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper. Ich renn <lacht> einfach durch, Alter. Aber auch egal. ja, es gibt doch nicht, dass hier kein Zuckerroll ist. Ja, das Problem haben wir eigentlich schon Jo, ihr geil, der Bogi hat mir mal über die Schlucht geschossen. Ah, über das Wasser. Boah, das gibt's doch nicht. Hey, der will uns nur ablenken. Sagt dir das? Lassen also. doch, wir finden eh keinen Zuckerrohr. Also du war schon wieder? Nein. Ja. Also nicht. Warte, oh, ich schau mal kurz da rein, da dann nur Pilze. Na, aber noch keiner. Alter! Hm? Kann doch nicht sein! Wir sind lang rennt unten. Ah. Ist du das Wasser entlang, nein? Ja, ja. Wo willst du sonst Zucker rauf finden? Aber? Ja sicher. Warte gib mal slash Time ein. Geht nicht da. Äh, VL. Oder so. Oder frag mal den Admin, da kannst du ja sagen. Slash VL? No. Ja, hast du in den Chat geschrieben? Slash Zeit? Ah, oh, nicht da. Läufst du überhaupt noch, oder bleibst du stehen? Nein, renne. aber wo das bist du? Das bin doch nicht! Wo bist du? Ich bin einfach dem Wasser. Folg einfach dem Wasser. Okay. Hier ein so Enderman. Nicht? Ja, ja egal Keine Hase. Was ja? der überhaupt? Ich bin mir ganz sicher, was Hasen so droppen. Hasenpfote. Hasenpfote. Du brauchst aber nur für. Getränke wahrscheinlich. War es in einer Minute? Jo nice. Zoom mal um. Ja, wir, schön ganze Folge mit, ja, mit wir sollten Zucker uns mal. Und... Ja, wir sollten uns mal zusammenfinden, oder? Nein, ich will jetzt Zucker finden in der Folge. Ja okay. Willst du immer entlang rennen ins Wasser? Ja ja, immer da, wo ich vorhin auch lang gelaufen bin. Hä? Hab ich schon wieder so Ja, das gibt es doch nicht, ey. Darf man überhaupt... Ähm... Ja. Um, Warte mal. Eier benutzen? Eier? Ah ja, nein. Ja? Eier und Angeln verboten. Alex, siehst du mich? Nope. Hier oben auf dem Berg, hier oben auf dem Berg. Links, rechts. Geradeaus, weiter. Hier oben. Siehst also du mich rechts oben? Ja, sicher. LOL. Die Folge wieder sinnlos verschwendet. Ja, es ist wie immer, oder? Okay, bleib so. Aber nicht im Wasser, gell? Ja. Yes. Lol, Leute, sinnlose Folge. Sorry, <lacht> aber dafür können wir auch nichts. Ich, ich hoffe, die nächste Folge wird besser, wenn wir wieder Zuckerrohr suchen. So ist es, ja. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!